Es war ein harter Tag für ihren lieben Mann, der trotz viel Arbeit und dem Wohlstand nie zur Ruhe kann, so sagt die Frau zum Mann. Komm setz sich und entspannt, schalte den Köpfchen aus und ich schalte den Fernseher an. Er schmeißt sich in den Sessel, so wie er es immer tut. Die Frau weiß, ihm tut jetzt ein kühles Bier mit Schaum drauf gut, schnell einmal durchgesetzt durch das TV-Programm. Jetzt braucht er Nachrichten, damit er schön einschlafen kann. Es war ein Bomben und kreischen man durch die Stadt. Aha, in Syrien macht das hat schon wieder Bürgerplatt. Mal drüber nachzudenken, ob sich vielleicht anders wär. Das fällt dem Mann nach seinem harten Tag doch viel zu schwer. Immer dasselbe mit den Hitzköpfen im Namen Osten, wo alle Herrscher ja so gern auf eigene Bürger schossen, das Army selbst Trade Center, die ihr rissen ist zwar bewiesen, doch will man das nicht wissen. Es sind die USA, die NATO und unsere EU Sie spielen mit den Bürgern dieser Welt, der blinde Kuh Dann nimmt man nur einmal die Schulden von den USA 15 Millionen Dollar, schreien nach Geld durch Öl, Gold und Gas So schafft man Terror wie in Syrien, Libyen und Iran wird sich das Recht dazu, als Heldenretter gut getan Der Wolf im Schaap ist, das Land beraubt und ist zerstört Kommt ungeschoren weg, weil ihm scheinbar die Welt gehört Ach Mausi, schalt doch rum, das ist mir viel zu munter Wir können eh nicht sein, sein und das zieht uns doch noch runter Der Mann schaltet rauf um, die Welt der Tiere läuft Während er es neben seiner müden Frau besäuft Wie kann man nur so leben, wie kann man nicht dass auf der ganzen Welt so wahnsinnige Dinge passieren Wie kann ein Herz vom Anblick solcher Sachen nur erfrieren? Bitte lass dich mit dem Leid der anderen identifizieren Ich bin der Bessendorf, ob er eine Barme wurde Bin mal Deutscher, bin mal Syrer, bin Griecher oder Kurde Bin stets der, dem es gerade noch nicht schlechter geht als mir Die Identifikation mit ihnen wünsche ich auch dir Deutschland mit Export-Report, uns geht es gut alles okay. Dass Deutschland den Export für zahlt, ist ja total egal. Die Pleite Länder die wir fördern kaufen bei uns ohne Wahl. jetzt zeigt man noch die Griechen die auf unsere Mäuse sehen auf diesen großen Demos gegen das System aufstehen. Ja ein System das sie versklaven kennt euro das der sie schlägt und fängt weil die souveräne Staaten hast. Tausende Menschen verzweifelt hilflos in der Stadt Der Sparkus robbt ihnen die Luft zum Leben, macht sie platt Das Geld vom Rettungsschirm kommt leider nicht bei ihnen an Denn zuerst selbstverständlich, die Bankrotten wächst da dran Was für ein Verhältnis, was zählt der Mensch denn heute noch? Ich spüre täglich, wie das Blut in meinen Adern kocht Wenn ich das sehe, wie die hohen Herren voller Spott Die Menschen steuern und zerstören, so als wären sie Gott Nochmal zurückgespult zu Frau und ihrem Mann, der vor kurzem noch gedacht hat, dass er nichts bewegen kann. Er kommt nach Hause, küsst diesmal herzlich seine Frau, bevor sie dann zusammen konzentriert Nachrichten schauen. Der ist wird mit schön geredet und relativiert, weshalb die Frau schnellstens erst einmal nachrecherchiert. Oh nein, das gibt's doch nicht, der ESM ist voll gefährlich. Warum sind unsere etablierten Medien denn ja nicht ehrlich? Er spürt, mal Mann ist auch, dass ihr im Magen liegt, wie er bei diesen Fakten einen dicken Hals draufkriegt. Was können wir uns tun? Das ist hier unser Ding, um zu verhindern, dass das Ding uns leid und bringt. Schnell wird hier in Kurzform klaglich aufgeschrieben, was hier die Fakten sind und wo die Massenmedien lügen. Den Artikel schlägt uns an die Redaktion von S&G, die Zeitung, die vom Volk gefolgt, die Gegenstimme pflegt. Ich bin Mit ihnen wünsche ich auch dir Sei das Kind ausgeliefert, hat und gibt Cocktails beim Impfen Sei Mobilfunkgegner, über, über den, den die Massenmädchen schimpfen Sei der Wahrheitskämpfer, dem man seine Glaubwürdigkeit nahm Sei Verschwörer Bewegen. Ich will dich motivieren, verteil die Essen, wird sein ein, muss auch auf alle empfehlen. Schnapp dir drei Leute, weil sie einen in unseren Hammerplan, den keine Macht, keine Regierung mehr zerstören kann. Ich will nur nie mehr hören, wir können eh nichts tun. Ich werde kämpfen, bis die bösen Berge ewig ruhen, bis viele hinter schwedischen Gardinen sitzen, neben den Bankstern, die dann um Vergebung schwitzen. Ich werde sehen, wie die Schlafmützen im Volk aufwachen und Probleme anderer wieder gerne zu ihren eigenen machen. Wir sehen, wie Reporter Rechenschaft pflegen werden für all die üblen Lügen, die sie brachten hier auf Erden. Doch um zu sehen, wie das alles mal nicht echt passiert, es ist wichtig, dass man sich mit denen gerne identifiziert. Mit denen, die da waren und die, die man heute quält. Wer was du heute tust, gibt morgen eine du große Welt Du bist die Veränderung, die ein Morgen möglich macht. Du bist jetzt der Grund, warum auch morgen noch die Sonne lacht. Du wurdest wach geküsst aus einem Schlaf, der weltweit existiert. Und kannst sehen, wo es drauf ankommt, damit es wieder funktioniert. Wir sind Hoffnung für die Kinder, die zu schwach alle sind, Machen Menschen wiedersehen Denn auch sind so viele blind Bringen gegen Stimmen und das Volk und Regen